Artikelnummer SCP-2062 Objektklasse Kronecker Sonderverwahrungsverfahren Für die dauerhafte Suche und Entfernung von von SCP-2062 betroffenen Einträgen aus dem SCP-Katalog Eher eine Liste als auf meine Lerne aus den der Foundation wird der Typ 3 Foundation Web Analysis Bot Omicron 20 Psi, Codename Alan, Alan. Er war mir also gegenüber. eingesetzt. Analoge Versionen der betroffenen Einträge sind händisch zu vernichten. Das Dokument über SCP-2062 selbst stellt den einzigen Eintrag dar, der von der Foundation selbst als Kronecker klassifiziert Deswegen wurde und weist keine anormalen Eigenschaften auf. Die Klassifizierung anderer anormaler Objekte als Kronecker ist verboten. Beschreibung: Bei SCP-2062 handelt es sich um die anormale Objektklasse Kronecker, die zufällig auftritt. Ich bin hier zufällig und die vergebene Objektklasse eines digitalen Eintrags ersetzt. Betroffene Einträge ändern nicht nur selbstständig die Objektklasse, sondern auch die Sonderverwahrungsverfahren und Beschreibung. In der Dokumentation wird die Behauptung aufgestellt, dass die Artikel nicht mehr anormal seien. Sie waren anormal. Das Ganze ist ein der wird. Und daher nicht mehr verwahrt werden müssten. Der Beschreibung werden häufig Abschnitte hinzugefügt, in denen versucht wird, die Anomalie zu widerlegen. Versuche, diese Änderungen rückgängig zu machen, waren soweit erfolglos. Es ist jedoch möglich, diese betroffenen Einträge zu löschen. Es scheint kein Muster bei der Auswahl von Einträgen zu geben, welche von der SCP-2062-Anomalie betroffen sind. Alle durch die Anomalie vorgenommenen Änderungen an einem Eintrag erfolgen instantan und gleichzeitig auf jedem Gerät, das das Dokument aktuell anzeigt. Nicht digitale Versionen der Dokumentation sind jedoch von den Effekten ausgenommen. Werden diese Dokumente anschließend eingescannt, scheinen sie nicht von SCP-2062 betroffen zu sein. Außerdem scheint es, dass eine neue Nummerierung des Eintrags wirksam darin ist, die Effekte von SCP-2062 abzuschwächen und eine Revidierung möglich zu machen. Bei SCP-2062-1 handelt es sich um die IP-Adresse, von der aus alle Instanzen der SCP-2062-Anomalie vorgenommen wurden. Die Triangulation der IP-Adresse schlug mit Standardpositionierungssystemen fehl. Die Rückverfolgung mit Geräten, welche speziell für extradimensionale Topographie kalibriert wurden, zeigen, dass sich SCP-2062-1 in einem extradimensionalen Nein. Raum befindet. SCP-2062-1 scheint das einzige Signal zu sein, das aus diesem Raum stammt. SCP-2062 betrifft auch jeden Artikel, der mit dem folgenden Tag gekennzeichnet ist. Stern, Stern, Objektklasse, Stern, Stern, Kronecker. Die Anomalie kann in SCP-Einträgen sowie Personalakten Wir und anderen Dokumenten Siegung, auftreten. SCP-2062 basierte Revisionen folgen immer dem gleichen Parameter. SCP-2062 versucht, die Existenz des Objektes gegebenenfalls zu widerlegen. Tritt dies nicht ein, dann hat SCP-2062 nur minimale Auswirkungen und hinterlässt oft nur kleine und vernachlässigbare Notizen zu verschiedenen Informationspunkten in der Dokumentation. Dokumente, die manuell mit dem zuvor genannten Tag gekennzeichnet sind, sind unwiderruflich von SCP-2062 betroffen. Die Umbenennung oder Umnummerierung des Dokuments hat nicht den Effekt, die Wirkung von SCP-2062 abzuschwächen. SCP-2062 hat keinen Einfluss auf den eigentlichen Artikel, welcher in der Dokumentation beschrieben wird, sondern nur auf die Dokumentation selbst. Anhang Leopold Kronecker ja, Nein. Dieser 7. Dezember 1823 bis 29. Dezember 1891 war ein deutscher Mathematiker das ist das, mir ist. der Zahlentheorie und Algebra studierte. Kronecker er ist bekannt für sein Zitat über Georg Kantos Mengenlehre. Die ganzen Zahlen hatte liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. Während SCP-2062 keine Ähnlichkeit zu den Aufzeichnungen des Mathematikers Kronecker aufweist, laufen weitere Untersuchungen über Leben und Tod von Kronecker.